Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Webinar mit dem Thema Einstieg in den Optionshandel. Wie gewohnt zu Beginn, kurzer Überblick ähm, auf den Risikohinweis. Ja, wie gewohnt werden Sie jetzt hier keine Handelsempfehlungen oder Anlageberatung finden. Das haben wir, glaube ich, zu Beginn immer erwähnt. Kurz noch zu meiner Person, mein Name ist Christian Walter. Die meisten, jetzt schon regelmäßig die Videos gesehen haben oder auch an den Webinaren teilgenommen haben, werden dies bereits äh, kennen, sodass wir hier auch etwas schneller drüber hinweggehen können. Was wollen wir heute besprechen? Das heißt, äh, ich hatte mal drei Themen äh, rausgesucht, äh, oder besser gesagt, zwei Blöcke mit jeweils drei Dingen, die ich Ihnen auch mal live zeigen möchte. Und dementsprechend auch hier ein paar Beispiele mit vorbereitet habe mit ein paar interessanten Werten zu ähm, allererst die Credit- und Debit-Spreads, was sind so die Unterschiede, Vor- und Nachteile. Und ich glaube, was immer ganz wichtig ist und was für mich ähm, nach wie vor so der ja, ich will sagen, der Hauptansatzpunkt ist, äh, was den Optionshandel, ich will nicht sagen, zu attraktiv macht, aber auf jeden Fall berechenbarer als im Aktienhandel um, oder auch vielleicht Future oder Forex, ist eine Chance-Risikoanalyse. Also ich kann Ihnen, werden wir dann später sehen, an Beispielen heute genau sagen, was ist mein maximaler Gewinn und mein maximales Risiko. Das heißt, das können Sie natürlich bei bei Aktien natürlich auch irgendwo sagen, wenn Sie einen Stop-Loss und einen Profit-Target haben, aber ähm, wir wissen alle, wir haben es im März glaube ich auch erlebt, dass natürlich da vieles passieren kann, auch über Nacht, wo man natürlich dann auch mal vor einer Überraschung steht, wo man später vielleicht dann nicht mehr ähm, reagieren kann oder nur verspätet reagieren. Aber auch da glaube ich werde ich ein paar interessante Beispiele äh, für Sie finden, ähm, dass wir uns das an einem ja, konkreten Zahlenbeispiel anschauen. Das letzte ist dann der Open Interest und die implizierte Volatilität. Was sagt es aus? Das ist ein weiterer Faktor, glaube ich. Ähm, was ja, am Anfang schreckt es vielleicht viele ab, die jetzt ähm, vom Optionshandel so ein Stück weit noch nie etwas oder wenig gehört haben sind die vielen Werte, die Sie finden. Ähm, Delta, Gamma, das wollen wir heute mal außen vor lassen, aber ich habe mal zwei Werte herausgesucht. Open Interest und implizierte Volatilität. Was, was zeigt es mir an und äh, welche Möglichkeiten habe ich daraus, äh, welche Schlüsse kann ich daraus ziehen und man kann dies natürlich auch dann schlussendlich äh, ein Stück weit für ähm, Aktienhandel mitverwenden. Und da sind wir dann auch schon bei der ähm, zweiten Folie, um jetzt mal einen konkreten Überblick äh, erstmal zu den heutigen Themen zu geben. Ja, das Rollen einer Option, ähm, das kommt dann auch ein Stück weit ähm, damit zu tragen, ähm, was wir am Anfang angesprochen haben, welche Chancen, welche Risiken hat man? Und ähm, was ich gerade erwähnte, viele Informationen kann man wirklich auch für für den Aktienhandel als Ergänzung ähm, nutzen. Und ich glaube, gerade in hochvolatilen Zeiten wie in den letzten ähm, zwei Monaten oder drei Monaten, muss man ja fast sagen, äh, ist es wichtig, dass die Optionen Ihnen eigentlich noch eine Möglichkeit bieten, ähm, wirklich einen garantierten Stop ähm, zu setzen. Also machen wir einmal ein Beispiel. Sie kaufen Twitter-Aktien. Heute Abend kommen die, ist nur ein fiktives Beispiel, natürlich ähm, die Quartalszahlen die Aktie stürzt um 20 Prozent ein, dann ist es egal, über Nacht, wo Sie einen Stop-Loss haben, der wird natürlich dann morgen erst 20 Prozent tiefer greifen. Um wirklich eine garantierte Ausführung zu ermöglichen, kann man das mit Optionen ein Stück weit bewerkstelligen. Das kostet natürlich in der Regel auch etwas, aber es gibt Ihnen wirklich eine Möglichkeit zu sagen, bei diesem Preis, egal was passiert, möchte ich die Position schließen. Und äh, da kommen auch wieder sogenannte ähm, Optionen oder in dem Fall dann ähm, Long-Put-Optionen ins Spiel, wo wir auch mal ein, zwei praktische Beispiele Ihnen heute mit zeigen wollen. Ähm, ansonsten der letzte Punkt, die Prämiengenerierung ähm, mit Covered Calls. Also Sie sehen auch das, äh, falls Sie es schon mal gehört haben, als Ergänzung zum, ähm, zum Aktienhandel. Im Endeffekt ist es nichts anderes, als dass man auf bestehende Positionen, die man schon im Portfolio hat, einfach nochmal ähm, gewisse Call-Optionen drauf verkauft. Ähm, aber dazu dann auch, wie gesagt, später ähm, bei den praktischen Beispielen etwas mehr. So, dann gehen wir direkt einmal ähm, die -Works so, Jetzt sollten Sie hier meinen ähm, Screen dementsprechend sehen? Wir können, Sie können mir auch gerne mal ein Beispiel nennen, wenn Sie jetzt eine Aktie haben, ähm, wo Sie.. Interesse haben oder wo wir jetzt generell ähm, vielleicht eine Möglichkeit sehen, sich zu positionieren, können wir uns auch so einen Wert mal anschauen. Ich habe mal ähm, zwei, drei Titel ähm, aufgrund der aktuellen Situation hier vorbereitet. Ähm, den ersten, den wir uns anschauen wollen, ist American Airline mit dem Symbol AAL. Ich gehe mal, dass Sie es vielleicht etwas besser einschätzen können, ähm, wo der Wert herkommt auf die ähm, täglichen Kerzen. Sie sehen, der Wert hat sich ja ähm, fast ja, deutlich mehr als ähm, halbiert. das sind noch ein Drittel davon wert gewesen als äh, in den letzten Tagen, was wir als Kurs ähm, noch Anfang Februar hatten und so ein Stück weit. Man sieht es auch am Volumen äh, bei der Aktie selber. Gab es natürlich jetzt hier sehr sehr große Umsätze, sehr großes Volumen und ähm, der Wert, sage ich mal, auf verschiedenen Gründen ist natürlich momentan ähm, auch im Optionshandel besonders gefragt. Und äh, wir hatten ja ähm, ganz zu Beginn erwähnt, dass wir uns mal mit den Themen auseinandersetzen wollen, Debit- und Credit-Spreads. Ähm, das sind so, ähm, mal die Basics. Natürlich kann man auch ganz einfach mit dem ähm, Long Call, Long Put, was so ähm, die Standardvarianten sind, im Optionshandel beginnen. Aber ich glaube, das sind Dinge, die kann man natürlich auch hier auf verschiedenen Videos einmal nachvollziehen und ich möchte Ihnen einfach mal hier das Thema der Spreads näher bringen. Fangen wir erstmal an mit dem Debit Spread. Das heißt, wir haben hier, gehen mal in die Zeichenfunktion rein, ganz kleinen Moment. So, Sie sehen jetzt die letzten Hochkurse waren so etwas bei 13 Dollar. Also ich könnte jetzt in der Form, ohne jetzt die Preise der Optionen zu kennen, sagen, ich möchte hier drauf wetten, dass der Kurs in den nächsten zwei Monaten auf 13 Dollar steigt. Um, das kann ich natürlich auch ganz normal machen, wenn ich die Aktie kaufe. Um, wenn ich die Aktie kaufe jetzt zu 11,80, ist mein Risiko in der Theorie, wenn wir jetzt mal die Theorie nehmen rein, theoretisch könnte der Wert bankrott gehen, pleite gehen, ich könnte komplett die 11,80 Dollar verlieren. Ist natürlich, sage ich mal, bei einem großen Wert wie American Airlines recht unwahrscheinlich, aber wir wollen es ja von der Theorie einfach mal äh, beleuchten, um zu sehen, was sind die Vor- und Nachteile. Ein ähm, Debit Spread macht jetzt eins. Ich muss mich auch festlegen ähm, und sagen, was ist denn jetzt so der Bereich, wo ich denke, was könnte maximal wieder in den nächsten zwei Monaten kommen. Ähm, das heißt, ich versuche hier ein Stück weit nach oben auch ein Maximum mit einzugeben. Da wären wir bei Einfach nur ein Beispiel bei 17 Dollar. Das sind so die Höchststände, die wir noch Mitte März hatten. Und ähm, das nennt man dann, wenn man zwei Strikepreise hat und wir gehen jetzt von steigenden Kursen aus, ähm, wäre es in dieser Form dann ein Debit Spread. Und zwar wie folgt. Wir haben zuerst, äh, ich zeichne Ihnen das mal hier ein. Wenn es, ah, leider geht es in der Zeichenfunktion. Ja, müssen wir anders machen. Also nehmen wir das Ganze mal hierhin. Das heißt, ich kaufe einen Long Call mit dem Strikepreis 13 Dollar und oben ist dann sogenannter Short Call, also Verkauf einer Call Option auf 17 Dollar. Wir werden gleich sehen was das Ganze kostet und was das vor allen Dingen mit dem Thema chance risiko zu tun hat. Wir merken uns bei der Aktie, wenn ich sie einfach kaufen würde und jetzt sage, okay, 17 Dollar ist mein Target, dann hätte ich jetzt eine Möglichkeit aktuell von 5,20 Dollar. Wenn Sie jetzt eine Limit-Oder setzen, wird die dann bei 17 Dollar ausgeführt, wenn der Kurs so hoch spricht. Das heißt, springt, ich, ich hätte... 5,20 als ähm, möglicher Gewinn, solange ich die Limit oder setze. Und wie wir gesagt hatten, in Theorie rein theoretisch könnte ich auch die 11,80 ähm, verlieren. Man muss natürlich eins sagen: ähm, Wir rechnen hier immer mit Faktor 100, da ja eine Option 100 Aktien entspricht. Das heißt, um das in meinen absoluten Zahlen ähm, Ihnen noch zu verdeutlichen, vielleicht ähm, gehen wir dann nochmal, mal. Ähm, ah, kann ich Ihnen dann auch später nochmal einzeichnen? während das hier in der Form. Ähm, 1.181 Dollar, die ich riskiere, wenn ich 100 Stück kaufe und hätte einen maximalen Gewinn von 520 ähm, ja, ähm, Dollar. Das heißt, wir haben Chancen-Risiko-Verhältnis, wenn wir das ähm, gegenüberstellen bei der Aktie, von circa ähm, 1 zu 2. Also ungefähr das Doppelte als Risiko, was wir als Chance haben. Ähm, und wie sieht das jetzt im Optionsbereich aus? Dafür gehen wir einmal über File in den Kleinen Moment. Wir gehen hier auf New Window und öffnen einmal das Fenster Option Trader, weil da finden Sie die ganzen Optionspreise für die jeweilige Option. Das ist jetzt auch für die jeweilige Aktie besser gesagt. Das ist unser Fall American Airline. Wir hatten uns ja geeinigt, das Ganze mal bis Juli anzusetzen. Sie haben verschiedene Laufzeiten, wie wir hier sehen. Das sind jetzt 51 Tage. Wir hatten die Preise 13 und 17. So, das kann ich jetzt leider nicht markieren, aber ich sollte sie in Sichtweite sein. Hier sehen Sie. Ähm, den Bid and Ask, also, was heißt das? Ich habe hier 1,20 für die call Option auf 13. Die muss ich kaufen. Also, ich gehe hier auf Strategy Builder, sagt die 13er call Option möchte ich kaufen und die 17er verkaufen. Sieht man auch schön, sogenannter Bull Spread, also Debit Call Spread nennt man das auch. Und ähm, wie ist jetzt hier das Chance-Risiko-Verhältnis? Das sollte auch ähm, Ihnen hier angezeigt werden. Ich versuche, das mal auf den anderen Bildschirm zu ziehen. Ach, leider, ein bisschen schwierig. Also, das ist ähm, mein chancen risiko profil Leider kann er, kann man es noch ein bisschen zusammenschieben. Ja, das heißt, äh, Sie sehen hier auf der Seite rechts die ähm, Dollarkreuzen. Das heißt, mein maximales Risiko. Beträgt in der Form 90 Dollar und wenn wir das sehen, wir jetzt leider nicht mehr ganz hier dargestellt. Ich weiß nicht, wieso so. es Ja, nicht weiter nach rechts ähm, scrollt, aber ähm, Sie sehen, dass äh, der maximale Gewinn ist natürlich die 17 Dollar, ähm, wo wir unser Maximum ähm, eingestellt haben. Und wie kommt das zustande? Das möchte ich Ihnen hier noch einmal kurz zeigen. Das heißt, wir kaufen eine Call-Option auf 13 und verkaufen auf 17. Was passiert im Endeffekt ähm, mit dieser Kombination eines Debit Spreads? Das heißt, wir haben einmal ähm, das Recht, die Aktie zu 13 zu erwerben und die Pflicht zu 17 zu verkaufen. Aber natürlich nur, wenn es über diesen jeweiligen Preisen liegt. Heißt, wenn der Preis, wenn wir nochmal ganz kurz zurück zur Aktie gehen, ähm, in der Form unter unter den angesprochenen, ähm, Größen liegt. Sollten eigentlich hoffentlich unsere Zahlen drin sein. Wie jetzt verlieren wir einfach unsere Prämie, die wir bezahlt haben. Die Prämie, die wir bezahlt haben, sind genau diese 90 Dollar, die Sie gesehen haben. Also 90 Cent ist immer mal Faktor 100. Das heißt, mein maximales Risiko für eine Option sind 90 Dollar. Und wie sieht denn mein maximaler Gewinn aus? Ohne jetzt dieses Chance Risikoprofil zu sehen, können Sie sich das immer ganz einfach ausrechnen. Das ist das, was ich zu Beginn meinte. Sie können von vornherein ähm, schon sagen, was ist das äh, maximale Risiko und äh, was ist meine maximale Chance. Und zwar ist die maximale Chance einfach eins, die Differenz dieser beiden Preise. Das heißt, wir haben 17 und 13. Differenz davon ist äh, sind 4 Dollar. Und davon muss ich nur die Prämie abziehen, die ich gezahlt habe. Das heißt, wir haben... In der Form 3,10 Dollar, 90 Cent zahlen, 3,10 Dollar Chance. Ähm, ich sage es jetzt immer ähm, ohne diese Faktor 100. Und wir sehen, wir haben ein viel, viel besseres chance risikoverhältnis als wenn wir die Aktie selber ähm, kaufen würden. Weil wir können nicht mehr als diese 90 Dollar verlieren, aber haben auf der anderen Seite die Möglichkeit, 3,10 Dollar zu gewinnen. Natürlich muss man auch ganz klar mal sagen, was sind die Nachteile. Das muss in der Form bis zu dem 17. Juli passieren, weil wir an Laufzeit gebunden sind. Bei der Aktie haben Sie natürlich jetzt keine Laufzeit, aber Sie haben eine höhere Kapitalbindung. Sie können im Prinzip, ähm, wir haben es zwar jetzt gemacht, von vornherein nicht genau sagen, was der chance risiko verhältnis ist, weil, äh, sind wir mal ehrlich, auf Null kann es nicht fallen, aber es kann natürlich mal über Nacht einen, äh, einen Sprung geben. Ähm, das weiß man natürlich im Vorfeld bei der Aktie nicht. Bei der Option weiß ich ff, ähm, zu Beginn des Einstieges was riskiere ich und was kann ich maximal gewinnen? Ich kann auch genau ausrechnen, wenn er auf 16 Dollar steigt, der Preis, was ich da an Gewinn habe. Wichtig ist im Endeffekt immer nur, dass man diese Größen kennt und natürlich vorab ähm, sich irgendwo festlegt auf dem ähm, CAV, also auf dem chancen risiko was für einen in der Form jetzt wichtig ist und äh, wo man auch damit leben kann. Ähm, und Bei Debit Spreads halten wir es eigentlich nur so, die Chance muss deutlich größer sein als das Risiko, weil natürlich ähm, wir hier eins haben, Sie müssen ja auch sehen, der Preis muss natürlich deutlich steigen. Erst bei 13 Dollar läuft die Option ins Geld und ähm, Break Even haben wir hier, sage ich mal, bei 13,90 äh, für die nächsten zwei Monate. Also da ist einiges an Bewegung drin, aber wenn Sie sich mal anschauen, was die Aktie in den letzten Tagen gemacht hat. Gestern waren es, glaube ich, über 10 heute ist es 6 Da war es ja auch schon mal 10 im Gewinn. Also da ist richtig Bewegung momentan ähm, drin. Und ähm, hier hat man natürlich ähm, auch genauso die Möglichkeit zu sagen, wir machen das alles mal ein Stück weit ähm, ja, defensiver. Ähm, was denken Sie denn, was ich jetzt ähm, umgekehrt zu dem, was ich gerade hier angesetzt habe? Ähm, mit die Linie mal nehmen. Ich kann jetzt auch einfach sagen, ich gehe jetzt davon aus, American Airlines fällt jetzt in den, nächsten, ähm, in den nächsten Tagen nicht mehr unter diesen Bereich von, ja, nehmen wir einfach mal 9 Dollar und auch hier nehmen wir eine Absicherung 7 Dollar dazu. Auch wenn jetzt nicht ganz genau den Preis getroffen habe, hier nehmen wir unsere Dialoge mal etwas anders, das ist dann der Form eines Credit Spreads, das werden Sie sehr, sehr häufig sehen, glaube ich, sind glaube ich auch so, gerade für Einsteiger würde ich jetzt mal sagen, also die sehr gebräuchlichen Optionen, dass man sagt, man hat eine Option, die man verkauft, wo man eine Prämie bekommt und man hat eine Option zur Absicherung, falls es doch mal stärker nach unten geht, wo man einfach dann auch eine gewisse Sicherheit mit hat. Das heißt, wir nehmen das mal raus und schauen uns mal genau die umgekehrte Kombination an. Also, das war gerade eben ein Debit Call Spread. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie sieht denn das für, ähm, einen Credit Spread aus? Und wir, glaube ich, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich mit Ihnen jetzt wetten sollte, würden die meisten sagen, ja gut, die nächsten zwei Monaten, ja, Reiseverkehr wird wieder anlaufen. Es gibt sicherlich irgendwie auch da statische Programme, Förderungen. Man kann natürlich hier oder sollte auch dann nochmal in News gehen. Aber ich glaube, da würden viele sagen, ja, die Wette würde ich mitgehen.